bin ich? Wo bleibe ich? Ich soll die Sprecher lernen. Ich soll, um, ich soll mich um die Geschwister kümmern. Ich soll meine Kinder versorgen. Ich soll meine Mann unterstützen. ما از بچگی علاقه من به تئاتر بودم و مو علاقه شدید مبعث شد که در ایرانم پشت کار تئاتر باشم و پشت علاقه و دف خود برم، و هنوزم و پشت آممو پشت پشتمو کار هستم به خاطر که علاقه شدید مد زندگی است. ایشهایث شبانه ایشکو هاوس افغانستان بین س سال ۲۰۵ این دولند und ich spiele in einer deutschen und afghanischen Theatergruppe. Seit vier Monaten gehe ich in die Schule, ja. aber ich kann nicht so gut äh, richtig sprechen Deutsch. Aber jetzt bei mir ist besser afghanischer Gruppe mhm. und mit afghanischer Gruppe spielen. Ich habe zum Beispiel zum Frauentag in einem Kurzfilm gespielt. اش ولته سو فیله اوبر فخاوت ساگن اوبر پروبلیم فخاوت ساگن بلای با همیدان کنم برای از اخوال میدان کنم برو دستتو تو هر کاری نکردی بکن فقال لطفان دگه بریم امزای مدنجات نکن ولی پدرم نه هیچ وقت ایره نمیپذیره که دخترش پشت صفیه تلویزیون یا که امرای ich habe mit einem Serial gespielt und in der Serie mit einem Mann geheiratet. Bei mir viele angerufen, warum gehst du in den Film, spielst du und warum machst du so mit einem Mann? Ist Haram, kannst du nicht? اما ایش ویل ایش بگاه بخورم این می آف؟ من افغانستان از وقتی که خودا یاد میتوم تا زمان که اینجا زندگی میکردم مسجد بیشتر میرفتم mm.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 و کاری که نمیخواین میتونن کارو نکنن ولی ما دادست خودمانه به زندگی. <تصفح> In Deutschland ist es sehr besser, aber manchmal Leute sind sehr schlecht über Kopftuch. Und schlechte Worte sagen über Frauen mit Kopftuch. Und ich war einmal in der U-Bahn, ein Mann mir hat geschlagen und mir hat schlechte Worte gesagt. Ich habe gesagt, warum machst du so? So mir hat gesagt, weil hast du Kopftuch ich will nicht dich. Ähm, war ich schlimm für mich, aber trotzdem, ich will äh, Kopftuch tragen. Ich lebe sehr, mein Gott. Ich denke, mein Gott ist besser für mich. Ich freue mich und ich bin sehr glücklich, ich bin eine muslimische Frau. Mein Gott ist sehr nett, ich kann mit meinem Gott alles machen. weil Ich kann alles machen. Ich höre nicht die Leute und Mullah. Ich höre meine Denken und Worte von meinem Herz. في wie du mit الله istgas und für dich Deutschland weiss der Schweiz Das Ganze ist etwas Una Empire sagt man, wir sind Ich gehe auf einem roten Teppich. Ich denke, ich kann richtig gut spielen. Ich denke, mein Gott hat keine Probleme mit Schauspielen. Die Molla hat Probleme und Muslimische Leute hat Probleme. Meine Gott hat kein Problem, aber die Leute hat Probleme mit Frauen, mit Schauspielern, mit Sänger, mit alle. Meine Gott hat kein Problem.